wir schon weiter beschleunigen. 200 km kmh. Hochziehen. Hochziehen. Na bitte, geht doch. Westen ist gut, aber Nordwesten nicht. An der Richtung. Okay, Schub runter. Drehzahl runter. Oder jetzt mal schön Richtung Westen fliegen. Damals. Äh, Westen. 24 Grad dürfte reichen. Wir sind hier. Das ist jetzt ungefähr hier. Schauen wir mal, was die Flüsse machen. Da hier ist ein Flusskreuz. Flusskreuz, das ist hier. Das müssen wir einfach bloß noch nach Südwesten. Geh mich runter, damit ich auch später genug Spitz habe. dann müssen wir mal dahin. Pumpen habe ich nicht dabei, sondern nur ein paar Raketen. Also Panzerabwehrkette. Wir sind der Sonne ist ein Problem. Kann ich keine ankommenden Jäger sehen. Okay, immer nach Westen. Vorne ist ein Fluss mit Wellen. Ein gewählter Fluss könnte der hier sein. Auf wie so das Licht aus? Das ist nach vorne. Mal sehen, ob ich irgendwelchen Landmarken sehen kann. Hätte was sein können. Wie sieht's aus? Westen, Südwesten. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen südlicher halten. Ich habe zu viel Schuh. Oh, Flack! Ich hoffe die gilt nicht mir. Oder ich hoffe die gilt mir, dann weiß ich wenigstens, dass ich im Feind territorium bin. Nur mal testen, ob dieses backup site gut funktioniert. Es ist gut genug. Für den Fall, dass ich einen Stromausfall mit dem Hauptzeit habe. Ist das eine Stadt? Nee. Schau mal hinter mich. Hm. Okay. Äh, wir sind hier. Wir müssen jetzt noch... Genau südwestlich. Es ja, geht schon hin. 23 Grad wäre mir lieber. Oh oh, ist das ein Deutscher? Das ist ein Deutscher, der hat mich gesehen. Dann mache ich mich besser mal schwer zu treffen. Da vorne ist er. Na komm her. Hast du schon mal eine zwei von vorne begrüßt? Motorenwärme gut, ich kann weiterzumachen. Die gehören zu mir. Bei dem bin ich mir aber nicht sicher. Vorne ist ein Ziel, direkt im Farbenkreuz. Dreh Tal hoch, Schub runter. Oh oh, das ist nicht gut, nicht gut. Feuer frei, Kumpel. Ist das ein Deutscher? Fuck me. Das habe ich es nicht nur mit Deutschen am Boden sozusagen, sondern auch mit Deutschen da ja. Auf jeden Fall ist das ein Feind. Ich glaube, meine Kanonze ist viel zu nah eingestellt, eher für Luftkampf geeignet. Dummerweise weiß ich noch nicht genau, auf welche Weite man sie ein bisschen für den Bodenkampf einstellt. Da ist er ja. <lacht> Jetzt geht's ans Eingemachte. <lacht> triff aus, triff aus, triff aus. Ich hoffe, ich habe was getroffen. Okay, können wir zumachen und abhaben. Richtung Norden. Nicht um Nordosten. Nordosten. Norden. Scheiße, der Motor geht gleich kaputt. Wieder auf. Ich hoffe mal, der greift an. Nee, das sind Flieger. Oh Mann. Oh Mann. Okay, das Höhenruder funktioniert nicht mehr. Das ist ausgefallen. Ah, was? Ist das... Ist das der G2? Ja. Okay. Hm. Ich muss zusehen, dass ich an Höhe gewinne. Ich kann ja nicht aussteigen. Ja, ja, es funktioniert. Es funktioniert. Erstmal Munition verbrauchen. Und danach möglicherweise. Lebt mein Schützer noch? Nein. Und dann werde ich machen zum Aussteigen. Ich sehe keine Rauschmütter mehr. Das gefällt mir. Da ist er. Nein. Nein. Okay. Es ist wirklich dringend nötig, dass ich an Höhe gewinne. Damit ich sicher aussteigen kann. Okay, mir reicht's. Hoch hoch mit dem Ding. Ohne Höhenruder wird ich geflogen. Okay, das war's. Raus! Go! Go! Go! Woohoo. Da ist der Fallschirm! Tschüss! Keine Sorge, Keine Sorgen, meine Genossen! Ich werde jetzt über die feindlichen Minen wieder zurück machen. Ist das ein Pärchen? Hier kommt der Boden. Ich weiß nicht, wie gefährlich Bäume für einen Fallschimmelspringer sind. Here we go. Au, au, au, au, au, au, Yay! Und dann machen wir uns mal auf zur Heimreise.